Moin, ich bin Christoph de Vries. Hamburg, das ist meine Heimat. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier lebe ich mit meiner Familie. In Hamburg-Mitte engagiere ich mich seit fast 25 Jahren auf allen Ebenen. Ich weiß also, wovon ich spreche. Ich möchte, dass Sie sicher leben können. Überall und jederzeit. Die Kriminalität ist auf einem Rekordtief. Ich tue alles dafür, dass das auch so bleibt. Wir brauchen einen starken, wehrhaften Staat. Im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Terrorismus darf Datenschutz nicht zum Täterschutz werden. Dafür stehe ich. Wirtschaft macht man nicht mit Links. Ich stehe für eine Politik, die Wohlstand schafft und Arbeitsplätze sichert. Lassen Sie uns gemeinsam den Wachstumsturbo zünden. Mit niedrigeren Steuern für Beschäftigte und Unternehmen, schnelleren Planverfahren und einem echten Digitalisierungsschub für Staat und Schulen. Als Vater von drei Kindern weiß ich, was Familien und alleinerziehende Eltern brauchen. Mehr Zeit füreinander, gute Schulen und Kitas, mehr finanzielle Spielräume und bezahlbare Wohnungen. Dafür setze ich mich mit Herzblut ein. Ich stehe für Machen statt Meckern, Ideen statt Verbote und Chancen statt Ängste. Und Sie? Wenn Sie sich einen Abgeordneten wünschen mit Prinzipien und Überzeugung, dann schenken Sie mir und der CDU am 26. September Ihr Vertrauen.